Wir haben Citavi bisher genutzt, um Literatur zu sammeln und zu recherchieren. Außerdem haben wir die Aufgabenfunktion verwendet, um die Arbeit zu planen, wie wir an die Literatur herankommen, also an die Originaltitel. Jetzt ist die eigentliche Aufgabe zu bewältigen, nämlich die gefundene Literatur und die beschaffte Literatur jetzt zu lesen und inhaltlich auszuwerten. Sie machen das bestimmt äh, mit guten und bewährten Methoden schon lange, also indem Sie Texte lesen, wichtige Stellen hervorheben, vielleicht mit einem Textmarker, vielleicht mit Randbemerkungen, vielleicht schreiben Sie jetzt auch schon kleine Zusammenfassungen in, in Textdateien. Das alles äh, möchte ich Ihnen nicht nehmen. Stattdessen will ich Ihnen sogar noch ein bisschen mehr Arbeit aufhalsen, nämlich dass Sie nach dem Lesen eines Textes die für Sie wichtigen Stellen zusätzlich in Citavi erfassen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt mal uns an bei einem Buch. Ich gehe mal zu dem Riffkin. Und das Buch, das liegt mir gedruckt vor. Ich habe das jetzt ein Kapitel durchgelesen, habe mir da schon ein paar Notizen gemacht und fasse jetzt in Citavi nochmal das, was ich wirklich sehr interessant finde, zusammen. Und dazu bietet mir Citavi mehrere Möglichkeiten an. Ich kann ein wörtliches Zitat aufnehmen. Wörtliche Zitate verwenden wir üblicherweise, wenn es um eine Definition geht, die durch eine Umformulierung an Zugkraft verlieren würde. Oder wenn es sich um einen besonders schön formulierten Text handelt, ein Bonmot vielleicht, wenn ich das mit meinen eigenen Worten wiedergeben würde, da würde da einiges an Esprit verloren gehen. Also lasse ich das lieber, wäre auch ein Grund für ein wörtliches Zitat. Oder, finde ich jetzt auch aufrichtig, wenn man einen Text auf Anhieb noch nicht verstanden hat, aber das Gefühl hat, da steckt was Wichtiges drin, bevor man ganz vergisst aufzunehmen oder auch verfälscht mit seinen eigenen Worten, dann lieber als wörtliches Zitat aufnehmen. Die meiste Zeit werden sie aber mit indirekten Zitaten arbeiten. Das sind also solche Formulierungen, die sie selbst verwenden, um einen Text zusammenzufassen. Direkt mit eigenen Worten hat man auch direkt eine weitere Form der Verarbeitung mit drin. Das ist also auch sehr praktisch später beim Schreiben in Word, wenn man dann ein indirektes Zitat wiedergibt, dann fügt sich das schon meistens stilistisch und von der Wortwahl her in seinen, den eigenen Text gut ein. Zusammenfassungen bieten sich dann an, wenn ich einen größeren Text vielleicht ein ganzes Kapitel, das gar nicht so im Detail erfasst werden muss, hier äh, mir merken möchte mit den wichtigsten Aussagen. Ich kann auch Grafiken aufnehmen als Bildzitate, die ich vielleicht entnommen habe, oder ich erfasse einen Kommentar direkt zu einer Textstelle, also verzichte darauf, den Originaltext wiederzugeben, sondern sofort meine persönliche Stellungnahme dazu. Ich beginne mit dem wörtlichen Zitat, um ein Beispiel zu haben. Ich habe mir erlaubt, da schon was vorzuschreiben in der Zwischenablage, damit es schneller geht. Das wäre jetzt ein Text, der stand auf der Seite, ich musste kurz nachschlagen, das war auf der Seite 153. Und damit ich mir merke, dass es sich tatsächlich um ein wörtliches Zitat handelt, später auch in Word, setze ich das Ganze noch in Anführungszeichen. Sie sehen, ich habe hier auch schon ein SIG eingeführt, ein genau hin, siehe wirklich, das ist so. Da hat die Übersetzerin hat daraus Klimafelsen gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Original wirklich so heißt, aber ich übernehme das jetzt mal. Und Sie sehen, Citavi versucht direkt eine Kernaussage zu bilden. Es nimmt dafür einfach die ersten Wörter aus dem Absatz. Aber es ist eine gute Idee, an dieser Stelle die wirkliche Take-Home-Message aus diesem Zitat mit eigenen Worten wiederzugeben. So, jetzt muss ich noch das in der Schweiz nicht übliche SZ wieder einsetzen, denn da habe ich mich... Ich will das ja auch nicht verfälschen, den Text. Sie können so ein Zitat noch zusätzlich mit Schlagwörtern versehen. Das ist allerdings in der Regel nur sinnvoll, wenn Sie unheimlich viele Zitate aufgenommen haben und die später noch unter bestimmten Kriterien, nämlich anhand der Schlagwörter, auswerten möchten. In der Regel brauchen Sie das nicht einzugeben. Wenn Sie Zitate in Citavi erfassen, lohnt es sich immer auch, das Kategoriensystem von Citavi zu verwenden. Kategorien, das kann man sich sehr leicht und schnell erklären, sind nichts anderes als die vorweggenommene Gliederung der späteren Arbeit. Wenn ich mich also jetzt mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftige, dann habe ich vermutlich auch schon, bevor ich richtig in das Thema eingestiegen bin, eine grobe Ahnung, wo meine Reise hingehen könnte. Und das kann ich in Citavi schon anlegen, und zwar in Form eines Kategoriensystems. Im Moment habe ich noch keine erfasst. Wenn ich also jetzt hier auf Kategorien klicke, dann erhalte ich eine leere Liste. Und spätestens jetzt beim ersten Zitat lohnt es sich, anzufangen, solche Kategorien aufzubauen. Ich könnte also hier ein Kapitel machen, welche Formen gibt es überhaupt von erneuerbaren Energien und würde dort eine Unterkategorie machen, zum Beispiel, dass wir Solarenergie betrachten möchten. Wasserkraft oder Geothermie, das ist das Wissen, mit dem ich an den Start gehe. sozusagen. Ich habe vielleicht auch schon vor, einen Ländervergleich zu machen, um zu schauen, wie die einzelnen Länder damit umgehen mit erneuerbaren Energien und ich weiß jetzt schon, dass ich mich mit der Schweiz und mit Deutschland und mit den Niederlanden beschäftigen möchte. Dieses Kategoriensystem, so ich das jetzt hier erfasse, ist natürlich immer vorläufig. Am Anfang wird das sehr grob sein, sehr oberflächlich auch vielleicht. Aber je mehr ich lese, desto mehr Ideen bekomme ich zur Verfeinerung, zur Verbesserung des Kategoriensystems. Worauf ich hinaus möchte, ist folgendes. Wenn ich also jetzt ein Zitat aufgenommen habe, dann könnte ich das direkt einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Und hier im Moment sehen Sie, das passt noch gar nicht zu einem meiner Themen und mir wird auch eigentlich klar, dass mir noch ein ganzes Kapitel fehlt, was ist eigentlich die Problemstellung. Also ich mache eine neue Kategorie. Ich habe noch keinen treffenden Namen dafür, das werde ich später mal umbenennen, aber Problemstellung am Anfang ist schon mal nichts Schlechtes und da könnte ich jetzt eine neue Subkategorie machen, das wäre halt Klimaerwärmung und ich habe auch die Idee, dass das Thema erneuerbaren Energien etwas mit Frieden, Friedenssicherung zu tun hat. Denken wir an den Kampf um Öl, also hier könnte ich tatsächlich auch sagen, dass ich ein Kapitel, das hört sich noch ein bisschen reißerisch an, Krieg um Energie nennen möchte. Das, was ich gerade von dem Röfkin aufgenommen habe als Zitat, das passt zu meinem späteren Kapitel Klimaerwärmung. Okay? Und damit hätte ich jetzt das erste Zitat aufgenommen. Sie sehen, es ist also schon ein bisschen Arbeit dahinter. Die rechnet sich aber vermutlich dann, wenn ich später, wenn ich meine Schlussarbeit schreibe, in meinem Word-Dokument so ein Zitat dann später per Mausklick einfach übernehmen kann. Also ich muss das nicht nochmal in die Hand nehmen, ich muss nicht nochmal nachschauen, wo hatte ich das her, ich muss nicht nochmal die Seitenzahl ermitteln und kann also hier auf ein Fundus zurückgreifen der Texte, die ich ausgewertet habe. Das wäre jetzt mein erstes Zitat und so würde ich jetzt durchgehen und Kapitel für Kapitel auswerten und, und vielleicht bleiben von einem Buch das 200 Seiten hatte am Schluss noch 30 oder 40 Auszüge übrig Detailauszüge übrig die für mich von besonderer Bedeutung sind. Ich reduziere also die Menge an Wissen auf das für mich interessante und nützliche Wissen und das erfasse ich hier in Citavi. Ich habe zwischenzeitlich ein weiteres Zitat aufgenommen und das habe ich gemacht um Ihnen noch ein paar Sachen daran zu zeigen. Wenn Sie zum Beispiel nachträglich ein Zitat bearbeiten möchten in Citavi, machen Sie einen Doppelklick darauf. Das ist für die schnelle Bearbeitung. Wenn Sie stattdessen das große Formular haben möchten, dann klicken Sie hier auf diesen Pfeil oder machen einen Alt-Doppelklick. Das war der Alt-Doppelklick. Sie sehen hier bei dem Zitat kam es mir auf die Seitenzahl an, die ich Ihnen zeigen möchte. Geben Sie immer die vollständigen Seitenzahlen ein, nicht 210f, sondern wirklich 210 bis 211 in diesem Fall. Ob da nachher in Ihrem Word-Dokument ein F oder ein ff oder gar nichts steht, das entscheidet der von Ihnen gewählte Zitationsstil und der macht das viel gewissenhafter in Anführungszeichen als man das selbst machen kann, weil da hilft Ihnen der Computer dabei. Hier in Citavi ist es wichtig, dass Sie die Seitenzahlbereiche vollständig angeben. Wenn Ihnen Ihre Literatur in einer digitalen Form vorliegt, geht das Entnehmen von Zitaten natürlich noch wesentlich schneller. Ich zeige das mal am Beispiel unserer Webseite, die wir vorhin aufgenommen hatten. Ich rufe mal den Text hier auf. Sie erinnern sich, das war dieses Klapper-Symbol. Und ich kann mir jetzt das möglichst groß machen und habe dann hier ein Text aus dem Internet in dem Fall, aus dem ich Zitate entnehmen möchte. Da waren viele interessante Sachen dabei. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier wird ein System vorgestellt und beschrieben. Und das möchte ich direkt in Citavi als wörtliches Zitat aufnehmen. Sie sehen hier, gibt es ein kleines Problem. Wenn man Text aus PDF-Dateien übernimmt, dann haben wir immer mal wieder die Schwierigkeit, dass am Ende einer Zeile ein harter Zeilenumbruch ist. So etwas können Sie leicht korrigieren. Im Menü Format finden Sie den Befehl Absätze und Tabulatoren entfernen. Und wenn ich ihn ausführe, habe ich jetzt wieder einen vollständigen Fließtext. Auch hier wieder wörtliches Zitat, in Anführungszeichen setzen. Und jetzt geht es weiter, wie wir das schon kennen. Eine kurze Zusammenfassung würde ich jetzt nochmal dazu schreiben. Das erspare ich mir jetzt an der Stelle. Die Seitenzahl bleibt in dem Fall leer. Das war eine Internetseite. Ich würde wieder das Zitat einer Kategorie zuordnen und damit wäre das vollständig erfasst. Das finde ich jetzt auch eine sehr interessante Aussage, auch die möchte ich aufnehmen. Und dieser kurze Text, der wäre vielleicht damit auch schon für mich inhaltlich erschöpft. Vielleicht haben Sie aber auch es lieber, solche PDF-Dateien außerhalb des Computers zu bearbeiten, vielleicht auf einem Tablet-PC und dort mit den Annotationsfunktionen des jeweiligen PDF-Readers bestimmte Stellen hervorzuheben. Diese externen Annotationen, die können Sie auch in Citavi übernehmen. Ich zeige Ihnen, wie das geht, wenn wir die PDF-Datei wieder in Citavi uns anzeigen lassen könnte jetzt zum Beispiel auch in einem Dropbox-Folder liegen. Dann sehen Sie hier gelbe Unterstriche, das heißt, das ist eine externe Markierung. Und alles, was Sie jetzt in dem Fall tun müssen, ist, dass Sie diese Markierung anwählen und sagen, dass Sie das zum Beispiel als Zitat übernehmen möchten. Auch hier wieder das übliche Zuordnen der zu Kategorien. Und dann sehen Sie hier auch, dass Citavi direkt sagt, dass die Seitenzahl nicht korrekt sein kann. Das passiert immer mal wieder, dass in PDF-Dateien die Seitenzahl in der PDF-Datei nicht mit der Seitenzahl übereinstimmt, die gedruckt war. In der gedruckten Fassung der Zeitschrift. Sowas müssen Sie dann einmal korrigieren. Das hier ist eine ganz komische Seitenzahl, das hilft nichts, die müssen wir übernehmen. Das ist also 036004. Das ist eine spezielle Form. Aber wenn wir das einmal gemacht haben und jetzt das nächste Zitat übernehmen, dann hat sich Citavi das gemerkt und kann die Seitenzahl korrekt zuordnen. Wenn Sie mehr über das Annotieren von PDF-Dateien mit Citavi wissen möchten, empfehle ich gerne unsere kleine Spezialpublikation zu dem Thema die Sie bei uns im Handbuch verlinkt finden.